Ja, die mal ja, du bist ja der Führer der in deiner Altersgruppe jetzt. Willst du alle Rinder? Ja, wenn ich äh, gesund bleibe, dann noch alle Auf den dritten Platz, den hat sie erkämpft, Adriana Vazne-Roha aus Tschechien. Gratulation, Reinfried aus Dresden vom Zwicker Team. Ja, sie war bis heute die führende, die Gesamtführende, aber was kommt, wissen wir nicht. Heute ist die zweite Woche. wir sind nicht verantwortlich für das derzeitige Gesamtergebnis. Marschenhoff war mit der 206 ins Rennen gegangen und sie fährt das Rennen zu Hause in einer Zeit von einer Stunde 27 Minuten und 52 Sekunden glatt. Also besser geht's gar nicht. Ja. Die drei sind beweglich auf dem Rad, also auf die Streppchen zu kommen, habe ich gemerkt. Aber dennoch ganz hervorragend Pokale. Wenn im nächsten Jahr wieder die deutschen Meisterschaften oder die Hochschulmeisterschaften da sind, erwähnen wir. Fünfte Veranstaltung in der Tageswertung hier in Görlitz. Altersgruppe jeder Männer über 50 verehren den dritten mit der 162, den Dresdner Volker Reinganz. Michael Armswald von die Fahrradkette und den Schlusspunkt haben wir gesehen mit voller Leistung und die Fahrradkette war ja im Prinzip auf 3, Platz 3 in der Mannschaftswertung vor der heutigen Veranstaltung. Das kann sich vielleicht ändern, denn er hat heute den zweiten Platz belegt den Sieger, den überragenden Jörn Reus von der Vigiergesellschaft RDI. Der Mann sieht heute bei fünf Rennen zum vierten Male und einmal war er zweiter. Und geht sicherlich in die Gesamtentwicklung wieder an die Spitze mit 400 Punkten. Jörn Reus, der ehemalige Spitzenfahrer ein Bergfahrer, der wird heute wieder fahren. Wie ein kleiner König ist er gefahren. Einen ja. Glückwunsch. Dankeschön. Hast du noch Gegner? Auf alle Fälle. War natürlich heute der Patrick, der auf Platz 2 lag, der ist heute nicht gefahren. Der ist die deutsche Meisterschaft gefahren bei der Senioren 3. Jetzt müsste das Loch noch ein bisschen größer sein. also es sind ja noch ein paar Rennen und man weiß nicht, was kommt, kommt noch ein Streichergebnis und äh, wenn ich gesund bleibe, ist alles gut, aber das Sie weiß man ja nur noch nicht. Siehst du dich nächstes Jahr auch noch so stark wie jetzt? Wie du Eigentlich, ein? also meiner Frau habe ich gerade mhm. versprochen, dass es wirklich jetzt auch mehr oder weniger die letzte Serie ist, die ich jetzt fahren möchte. Ich habe er 2019 aufgehört mit dem äh, Lizenzfahren. Fährst du einzuhören, ne? Ja, und dann würde ich ab und zu mal in jedermann dann fahren, aber jetzt spezielle Ziele habe ich eigentlich nicht mehr. Ja. ja, ich bin ja bis vor einigen Jahren ja auch noch selbst gefahren, da erkenne ich mich auch noch so ein bisschen, aber ich habe dich immer nur von hinten gesehen, weißt du? <lacht> <Das> <lacht> deswegen fühlt mir der direkte Kontakt jetzt. Ja, also Glückwunsch und alles Gute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Und auf der 1 sehen wir Franziska Reichel, herzlichen Glückwunsch der Siegerin. So, die Assistentin vom Jürgen Schmidt macht die Siegerehrung. Ja, das ist auch für eine Assistentin immerhin eine Auszeichnung. Sie war den ganzen Tag emsig, fleißig wie ein Bienchen, und sie hat sich die Norwert verdient. So, also ein kühlenden Trunk, ein Siegerportal, eine Siegerschleife. Darauf steht einmal Zweiter Platz und die hat Katharina Ernst in der Hand und Franziska Reiche. Da beide von den Team Technikern und universität Dresden. Wer hätte das gedacht? Dass ich als Sprecher und Absolvent der TPU Dresden im Jahrgang 61 bis 69 dabei sein kann und heute auch dabei sein kann. Also, herzlichen Glückwunsch den beiden. In einer Zeit war unterwegs 1 Stunde 46 Minuten und 60,8 Sekunden. Soll er sich merken? Alles klar. Also, auch dabei haben wir jetzt im Augenblick nur zwei. Einer soll noch unterwegs sein auf der Strecke. In der Runde er ist jetzt gerade ins Ziel gekommen, ja, ja. den Zweiten haben wir geehrt, Christoph Sauer, ebenfalls von der TU Dresden. Und er kommt von Post, vom Postsportverein Görlitz. Und welcher Bildungseinrichtung ist er? Zittau Görlitz, Zittau. Zittau Görlitz. Zittau Görlitz. Sie da schreiben, Sie für die Platzierten, also den Sieger. Haben wir an die Frau oder an den Mann gebracht? Danke und mit den besten Grüßen und den schönsten Erlebnissen aus diesem heutigen Tage, von diesem heutigen Tage, sollten wir in Erinnerung bleiben, vielleicht auch das eine oder andere Foto von den deutschen Meisterschaften, von dem Lausitzkapf und eingebunden natürlich die Hochschulmeisterschaften des Landes Sachsen. Applaus Thomas Applaus und die 141 Applaus Janik. Applaus 40 Applaus auf dem dritten Platz fährt ein Severin Spechter er trug die Startnummer 95, richtig, und jetzt kommt der glückstrahlend hier vorbei. Seine Fahrzeit betrug 1 Stunde 43 Minuten 33,3 Sekunden. Wir haben den zweiten Jonas Kepler vom RSV bremserad Des fünften Wettbewerbs bei den Jedermännern, den Görlitzer vom PSV, Alexander Angeski. Nicht nur Hochschulmeister in diesem Jahr, sondern auch der Tagessieger bei den Rennen hier über den 7,3 Kilometer langen Kurs. Vier Runden waren zu fahren. Siegerzeit eine Stunde 43 Minuten und 27,6 Sekunden. Die Brille hoch, Gratulation, Brille hoch. Beifall vom Landrat, vom Abteilungshalter Raspberry vom PSV, Dörlitz und natürlich von Ihnen hier. In dieser Runde. So, ein bisschen Engel, aber es macht ihn genauso, wie er vorher aussagt. Die nächsten deutschen Meisterschaften in Senioren wieder nach Görlitz zu holen. Das würde mich freuen, das ist ein Grund auch meiner Frau zu an ich bin wieder Görlitz. Ja, nein, ich werde das selber ja nicht mehr tun, also da äh, wird ein Nachfolger da sein, aber wem werde ich empfehlen, diese Veranstaltung immer zu begleiten, weil also sie wirklich Spaß macht und mit vielen Leuten gerade. Da und ein herzliches danke Siegerung. Glückwunsch von Herrn Lange, dem Landrat. Hey! Der ist denn hier? fahren mit der 31, Martin Lipinski. Bike Team Oberlausitz. Chef und sächsischer Landesmeister in der Sinnwürgruppe 2 wird Marek Bosniacki von der RSG muldental Grimmer, als Favorit heute ins Rennen gegangen, ganz dick angestrichen, habe ihn mir bei der Vorbereitung. Und hier ist er heute Landesmeister geworden und den werden wir sicherlich, wenn er Landesmeister wird und hier erster ist, dann können wir denken und wir haben dann richtig gedacht, dass er auch Deutscher Meister des Jahres 2022 wird. Gratulation, Viele Lobesworte von Marek Kuznacki über die Strecke. Eine schöne Runde, interessant und man sieht ihn sicherlich im nächsten Über die sieben Runden hat er ein tolles Rennen hingelegt. Seine Fahrzeit 3 Stunden, 6 Minuten, 20,2 Sekunden. Also, er war der Dritte, ein bisschen ja, klar, hier, zurück hinter den Platz 2 und 1. Aber er hat den dritten Platz eisern verteidigt. Zweiter Platz, er war ja mit abgefahren. War auch als Favorit hier schon... Der gehandelt worden vor Beginn des Rennens, seine Fahrzeit für die sieben Runden, drei Stunden, sechs Minuten, 8,6 Sekunden. Und Dolik Wozniacki, die Siegerzeit beträgt drei Stunden, sechs Minuten, 7,6 Sekunden. Also von Anfang an hat er mit sich in der Spitze aufgehalten. Und jetzt hat er natürlich den Höhepunkt des Jahres 2022 erreicht. Danke Mit der Übergabe des deutschen Meistertrikots durch Dietmar Lohr aus Chemnitz. Beauftragter des Bundesdeutscher Radfahrer. Mensch, Sehr schön. Das mir, gut. Und natürlich, als Krönung obendrauf, der goldene Siegerkranz aus den Händen vom Landrat Lange. Hervorlicher von dem Marek Kusnacki hören wir noch sehr, sehr viel in der Zukunft in Deutschland und ja, auch international vielleicht dabei. Also heute ist der deutsche Meister und zu Ehren der deutschen Meister des, und der Platzierten. Ja. Hören wir die Nationalhymne Deutschland. Beste Gesundheit für die Zukunft, beste Erfolge, wenn welche zu erringen sind, soll man das am Schopfe packen. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Heimreise, eine gute Nachfeier des Deutschen Meistertitels. Feiern Sie recht gut bei Ihnen zu Hause in Grimma. und das wird dann gut laufen. Also. Ich möchte mich wirklich mal bei dem Veranstalter bedanken, dass er das jetzt wieder auf die Beine gestellt hat mit den Senioren. Das ist ja doch für viele sehr wichtig, das Rennen. Und ja, es ist eine klasse Veranstaltung. Macht, macht weiter und danke. Herr ja, Martin, jetzt sehen wir uns Hallo. mal wieder nach vielen Jahren. Hallo. Und du fährst hier um die Landeskrone. Genau. Und sind deine Erwartungen erfüllt? Mehr als äh, genug, glaube ich. Ne? Ich habe ja glaub, einmal bei der Deutschen Meisterschaft Senioren teilgenommen und glaub, nach zwei, drei Runden ausgestiegen. Aber seitdem ich jetzt hier in Görlitz wohne, seit drei Jahren, fahre ich hin und wieder hier in der Gegend. Und das macht schon was aus, ne? dass man dann halt auch schon die ben Härte oder die Anstiege hier mitbewältigt. Ne? Ja. Und äh, heute war mein Ziel unter ersten zehn und überhaupt durchfahren unter ersten zehn. Und dann fühlte ich mich nach jeder Runde etwas besser und habe dann in der vorletzten Runde nochmal äh, nach mehreren Attacken nochmal ich selber probiert. Da haben sich äh, drei weitere Fahrer mit mir gelöst und wir sind dann die letzte Runde gefahren. Konnte aber am letzten Anstieg hier oder äh, am Anstieg hier an dem längsten Anstieg das Tempo kurzzeitig nicht mitgehen und bin dann halt ein wenig abgefallen, äh, konnte aber den vierten Platz dann halten. Bedeutet vierter Platz in der deutschen Meisterschaft ist äh, sehr gut für mich und äh, zweiter in der sächsischen Meisterschaft. Also ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, nimmt man auch mit. Ja, äh, ja ich höre es ja äh, von dir, du wohnst seit drei Jahren in Görlitz. Äh, meine Frau und ich, wir sind ja vor zwei Jahren auch nach Görlitz gezogen. Ah. Berlin AD wir haben uns da die Sachen verkauft, die wir uns die wir mal, irgendwann mal erworben haben. Ja. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir unsere Freizeit hier gestalten, genau. unter anderem dadurch, dass wir hier helfen bei dem Verein hier, ja Post und ich mache hier ja. ein bisschen Video und so weiter und dann schauen wir mal. Sehr gut, vielleicht sehen wir uns ja dann. Das kann passieren. Das Spaß zwar ne? nicht für die Post Görlitzer, aber... Bist ähm, du noch Vereinsgebunden? Ich, ich bin, ich habe einen Verein gefunden hier, ähm, Bike Team Oberlausitz, ja. aber äh, fahren mit den Jungs immer wieder, trainieren hier. Ne? Ja. Okay. okay, ja dann nochmal Glückwunsch. Dankeschön. Ich wünsche Gesundheit. Danke sehr. Und noch ein kurzes Fazit. Wir waren ja heute beim 85. Runde um die Landeskrone. Deutsche als, Meisterschaften? Als Helfer. Als Helfer, nicht als Radfahrer. Und waren kurz nach 6 Uhr heute früh dort, hm. um aufzubauen. Mitzuhelfen, aufzubauen. Jetzt ist es gegen halb 6, 17.30 Uhr. 30. Ja, das sind ja fast zwölf Stunden hier jetzt auf den Füßen gestanden haben. Ja, das In merkt man Den Wie ein Friseur. Wie hat es dir gefallen? Ja, war eine sehr interessante Erfahrung und hat auch Spaß gemacht, ja. so, hier Sportkameraden kennenzulernen, zu helfen, zu gucken. Ja. ja. Ich habe auch alte Bekannte wiedergefunden, zum Beispiel Martin Lipinski, ja. ehemals RVI Duna, mhm. Berlin und den einen oder anderen auch, Jörn Reus und andere, mit denen ich früher auch rennen gefahren bin, die mich aber nicht kennen, weil ich habe die <lacht> immer nur von hinten gesehen. Und wenn sie sich selten halt mal umgedreht haben, war ich einer von vielen. Hm. Ja. Tja, naja, so ist das halt. Ne? Aber hat Spaß gemacht, ne? Hm. Ja. Nächstes Jahr wieder? Naja, ja, wenn's wenn es passt und wir nicht gerade irgendwo <lacht> unterwegs sind in Skandinavien was, oder Spanien oder wie auch immer. Also. Bis dann. Bis dann.